Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute sprechen wir darüber, warum manche Amazon-Seller stagnieren und ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr weiter auf das nächste Level kommen. Und an sich muss man sich erstmal fragen, okay, was ist denn wirklich der Haupttreiber dafür, dass man nicht stagniert, sondern sozusagen mehr und mehr Umsatz macht, wenn man mal Umsatz jetzt als Kennzahl dafür nimmt, dass man immer weiter voranschreitet und sozusagen die Stagnation auf den Umsatz bezieht. Und zwar ist es, dass man auf der einen Seite mehr Produkte hat und vor allem auch mehr Produkte auf mehreren Marktplätzen anbietet. Und wann man das Ganze macht, das muss man sich natürlich anschauen, ob wann es auch Sinn ergibt, auch von den Cashflows her etc. Aber lass uns mal in den ersten Punkt rein starten. Und zwar ist es die Tatsache, dass viele Seller sich wirklich auf ihre Artikel fokussieren und dann wirklich tief, tief, tief ins Micromanagement gehen. Und dann wirklich sagen, okay, ich nehme diesen einen Artikel und ich mache diesen Artikel immer besser und besser. Und ich mache hier noch ein bisschen was an dem Listing, an den Titel. Ich passe hier nochmal das EBC etc. ein bisschen an aber sie fokussieren sich zu sehr darauf, diesen einen Artikel zu optimieren und nicht darauf, immer weiter auf den Markt zu bringen. Denn wie wir eben gesagt haben, letztendlich können wir vielleicht fünf oder zehn Prozent noch mal mehr aus Artikeln rausholen, nachdem wir sie das erste Mal optimiert haben. Aber einen neuen Artikel auf den Markt zu bringen, würde den Umsatz deutlich, deutlich mehr erhöhen, als einfach nur diese Mikrooptimierung vorzunehmen und sich dazu auch wirklich festzufangen. Der zweite Punkt beginnt direkt von vornherein bei der Produktauswahl. Und zwar kannst du Produkte auswählen, wo du dann siehst, hey, okay, die Marge an sich passt hier letztendlich, aber die meisten Seller, die fokussieren sich nur auf Kennzahlen wie, hey, okay, die Marge passt und ich habe einen guten Gewinn pro Verkauf. Was die wenigsten oder eigentlich fast keiner überhaupt berücksichtigt, ist sozusagen die Cash-Negativität. Das heißt, das heißt, wie lange brauche ich mit diesem Investment, bis ich das Investment nur für mich selber wieder raus habe. Das heißt, ich investiere 7000 Euro in Produkte, wann habe ich mein eingesetztes Kapital für mich wieder raus und Ware im Umlauf. Das heißt, das ist ja für dich sagen die Frage, okay, wann kannst du die 7000 Euro wieder nehmen und die wieder in ein anderes Produkt stecken? Natürlich hast du die super schnell raus, wenn du einfach das erste Mal auch Gewinne machst, die Sachen verkaufst etc., dann hast du es wahrscheinlich vielleicht ähm, innerhalb von der, von der ersten Zeit kurz raus, aber dieses Kapital ist dann wiederum in weiterer Ware für weitere Nachbestellungen etc. gebunden. Und diese Kennzahl der Cash-Negativität wirklich, wann mein Cash wieder liquide und frei ist, das berücksichtigen die wenigsten, denn das ist letztendlich der Haupttreiber, um mehr Produkte wieder auf den Start zu bringen, um dann wieder auf Punkt 1 zurückzukommen, natürlich auch deutlich mehr Umsatz zu machen. Und weiter geht es direkt mit natürlich einem sehr spannenden und immer, immer relevanter werdenden Thema, und zwar ist das Amazon PPC. Und äh, natürlich ist es so, dass Amazon über den Zeitraum hinweg, oder Amazon PPC über den Zeitraum hinweg, wenn natürlich auch mehr Seller auf den Markt kommen, äh, letztendlich immer einen höheren Stellenwert für uns Verkäufer einnehmen wird, da wir uns letztendlich mehr und mehr Sozusagen mit dem Thema auseinandersetzen müssen per se, um auch damit bessere Umsätze letztendlich zu erzielen. Und natürlich die PPC hauptsächlich nicht dazu, wirklich möglichst viel Gewinn zu machen, sondern eher dazu, um mit seinem Produkt kostengünstig weiter im Ranking zu steigen, um angezeigt zu sein, dann organisch weitere Verkäufe zu erzielen. Deswegen das, der Fokus auf das Thema PPC wird bei vielen vielen vernachlässigt, weil man vielleicht mal in einer Nische war, wo es extrem einfach war, man vielleicht ein, zwei Kampagnen geschaltet hat und direkt von Tag 1 an vielleicht einen Return-of-Advertising-Spend von 5 oder 10 hat oder sowas alles, ohne dass man Bewertungen auf dem Artikel hat oder was auch immer aber letztendlich das dann bei anderen Produkten nicht mehr so gut funktioniert und man sich denkt, okay, das liegt am Produkt oder whatever, aber eigentlich liegt es an der Kampagnenstruktur oder generell an dem Wissen, was man selber von PPC hat. Das heißt, sich wirklich tiefgreifend mit dem Thema PPC auseinanderzusetzen, ist äh, jetzt schon extrem relevant, wird aber über den Zeitraum hinweg immer, immer größeren Stellenwert in der gesamten Thematik Amazon FBA einnehmen. Und das ist auch was, wo dann Seller, die Jagmeer sich eigentlich nicht mit darauf fokussieren, weil sie vielleicht den Wald vor lauter Bäumen gar nicht sehen, und deswegen, ähm, ja, das Thema einfach vollkommen an ihnen vorbeigeht. Und wenn letztendlich das erste und das zweite Produkt vielleicht auf den Markt gebracht wurde und die auch einigermaßen okay funktionieren, tendieren viele Seller dazu zu sagen, hey, okay, ich hab's raus, ich weiß, wie es funktioniert. Und sie fahren eigentlich mit angezogenen Handbremsen die ganzen Zeit und bringen mehr und mehr Produkte auf den Markt, die alle so einigermaßen okay funktionieren. Aber an sich bauen sie sozusagen ihr Haus auf einem Fundament, was einfach ein bisschen wackelig ist und nicht gerade wirklich eine solide Basis sozusagen gibt. Und was eigentlich jetzt hier gemacht werden müsste, ist mal wirklich zu verstehen, okay, was macht denn überhaupt sehr, sehr gute Produkte aus, die auch sehr, sehr gut performen und dann vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, sich erstmal darüber Gedanken zu machen und erstmal das Wissen noch anzueignen, wie man das Ganze wirklich top umsetzt und nicht einfach nur so lala umsetzt, sage ich mal. Und dann geht es darum, das Ganze wieder und wieder immer ja, auf den Markt zu bringen, öfter äh, mit, mit weiteren Produkten sozusagen auch zu äh, replizieren. Und dann haben wir die gleiche Anzahl an Produkten mit dem gleichen Aufwand, der eigentlich reingesteckt worden ist, aber letztendlich mit einem viel, viel besseren Ergebnis. Und auch das ist was, was wie gesagt oftmals in den Hintergrund gerät. Und wenn wir schon darüber sprechen, dass äh, Sachen oftmals in den Hintergrund geraten, dann ist auch das ganze Thema PanEU und andere Marktplätze letztendlich etwas, was die wenigsten auf dem Schirm haben. Und das macht auch am Anfang überhaupt keinen Sinn. Das heißt, man sollte erstmal die ersten Produkte in Deutschland natürlich auf den Markt bringen. Aber wenn wir jetzt mal unsere Produkte in Deutschland auf den Markt gebracht haben und sehen, hey, okay, ich habe jetzt vielleicht... Ähm, gerade nicht das Budget dafür, um jetzt unbedingt weitere Produkte großartig weiterzumachen oder ich möchte meine Brand wirklich fokussieren, mich auf dieser Marke aus und habe auch gar das Interesse daran, gerade weitere Produkte aus irgendwelchen anderen Marken, aus irgendwelchen anderen Bereichen zu machen, dann macht das durchaus Sinn, die Marke auf anderen Marktplätzen, wie zum Beispiel ja, letztendlich Italien, Spanien, Frankreich etc. zu platzieren, weil dort dass die Konkurrenz in den meisten Fällen sogar noch viel, viel niedriger ist und, das ist das Geniale an Amazon, wir können das alles aus dem deutschen Warenlager auch sozusagen steuern, weil über das PanEU-Programm, das in die anderen Länder letztendlich auch verteilt wird. Und ein Riesenvorteil ist, dass wir letztendlich auch mittlerweile von Global Reviews profitieren. Das heißt, wenn du in Deutschland deine 100 Bewertungen hast und Global Reviews aktivierst, hast du sie in Italien, Spanien und Frankreich etc. auch. Natürlich sind sie auf Deutsch, aber der Kunde äh, sieht letztendlich, okay, das Produkt, 100 Reviews, ohne dass es wirklich eine einzige Bewertung jemals in Italien oder Spanien etc. bekommen hat. Und dadurch wächst dein Review-Ranking natürlich immer, immer weiter, weil jede Review in jedem Land auf alle Länder übertragen wird. Und das ist wirklich was, wo du natürlich ja, dann keine Probleme mehr damit haben wirst, am Anfang Bewertungen in diesen Ländern zu generieren. Und auch hier natürlich muss man beachten, dass man sich dann auch steuerlich registrieren muss in den Ländern ab einem gewissen Punkt und das ist wieder was, was äh, ja, letztendlich zu einem späteren Zeitpunkt dann auch relevant wird, wo man sich aber definitiv mit beschäftigen sollte, wenn man schon das ein oder andere Produkt auf dem Markt hat, weil es wie gesagt heutzutage einfacher denn je ist dort in den anderen Marktplätzen. Fuß zu fassen. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist der, dass letztendlich ähm, oftmals Seller natürlich ähm, die den Gedanken haben, wirklich Brandbuilding zu betreiben und sich von vornherein vielleicht eine Nische ausgesucht haben, die nicht allzu viel Potenzial bietet. Und dann haben sie eine Nische, wo sie vielleicht jetzt zwei, drei sehr, sehr, sehr, starke und gute Produkte schon ausgesucht haben und dann letztendlich die weiteren Produkte drumherum zwar okay sind, sie bringen sie auf den Markt, weil sie irgendwo zur Brand passen, aber an sich vom Umsatzpotenzial selber einfach gar nicht mehr so viel hergeben. Und dann versuchen Sie ihr Brandbuilding weiter zu stärken und denken sich, hey, wenn ich einfach nur mehr Produkte in dieser, Markt, in dieser Nische auf den Markt bringe, dann wird mein Umsatz automatisch steigen, weil meine Marke bekannter wird, etc. etc. Aber so einfach ist es leider nicht. Deswegen, wenn du wirklich am Anfang auf eine sehr, sehr kleine Nische, eine kleine, eine kleine Brand gesetzt hast, wo es gar nicht so viele Produkte gibt, wie du jetzt im Nachhinein feststellst, die sehr, sehr gute Umsätze machen, dann macht es hier durchaus Sinn, mal erstmal aus seinem Brandkosmos auszubrechen, um weitere Produkte auf den Markt zu bringen, die vielleicht im ersten Schritt gar nichts damit so, äh, zu tun haben, aber dennoch letztendlich dir als Seller einfach einen ordentlichen Schub geben, einen ordentlichen Push geben, dass du wieder mehr Kapital sammelst, mehr Umsatz generierst, um dann vielleicht in einer größeren Nische Fuß zu fassen letztendlich. Genau, das waren letztendlich die Punkte, warum die meisten Amazon-Seller wirklich stagnieren und ihre Umsatzblockaden nicht durchbrechen. Und wenn das Ganze für dich interessant war, dann äh, lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann bringen wir natürlich auch weiter solchen Content raus. An sich aber auch, schreib gerne all deine Fragen, die du zum Thema Amazon FBA hast, in die Kommentare. Denn wir werden die demnächst nehmen und dann eine Q&A machen und genau individuell auf die Kommentare eingehen, die vielleicht nicht mal so eben beantwortet sind. Deswegen äh, alles, was dir durch den Kopf geht, was dich vielleicht gerade darf abhält, weiter mit deinem Umsatz zu steigern, schreib es gerne in die Kommentare und dann beantworten wir das gerne in einem der nächsten Videos. Bis dahin würde ich sagen, mach's gut. Ciao, ciao.